Hallo zusammen, ich bin Can. Ich bin im dritten Lehrjahr als Strassentransportfachmann bei HAVI und möchte euch heute meinen Alltag näher bringen. Als Strassentransportfachmann muss man Fahrfreude, Selbstständigkeit und ein grosses Verantwortungsbewusstsein haben. Wenn ich Havi drei Wörter beschreiben würde, wären diese unkompliziert, effizient und teamfreundlich. Im Alltag als Strassentransportfachmann machen wir meistens am Morgen den Lastwagen beladen und eine Rundumkontrolle machen, ausliefern, zurückkommen und wieder abfahren. Während der Lehre sind wir meistens zweit unterwegs, bis wir den Ausweis für den Lastwagen haben. Da sind sie nur noch selten dabei. In der Lehre als Strassentransportfachmann wird mir sehr viel Verantwortung geben, vor allem beim Fahren. Das Team hat mich sehr gut aufgenommen, sie haben mir viel gezeigt und waren generell gut zu mir gewesen. Ich ja, habe die Lehre in Havi angefangen, weil während Schnuppern alle sehr freundlich und sympathisch waren und wir überzeugt haben, dass sie der richtige Platz sind. Ich hoffe, dass das, was ich dir heute zeigen konnte, hat dir gefallen. Wenn ja, schickt doch uns eine Bewerbung, wir würden uns darüber freuen, Havi.